Willkommen zurück zu dem Videozyklus über Teiler und Vielfache. Ich bin Lisa und ich werde dich durch dieses Video begleiten. Heute zeige ich dir, was der größte gemeinsame Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache sind und wie du sie mit Hilfe der Teiler und Vielfachenmengen bestimmen kannst. Dafür solltest du schon wissen, was Teiler und und Vielfache von natürlichen Zahlen sind und wie du die Teilermenge und die Vielfachenmenge Menge von natürlichen Zahlen bestimmen kannst. Solltest du dir noch unsicher sein, schau dir das Introvideo an. Dort erkläre ich es dir. Bevor wir beginnen, solltest du dir ein Blatt Papier und einen Stift holen. Ich werde dir zwischendurch ein paar Aufgaben geben, die du eigenständig lösen kannst. Wenn du dabei Schwierigkeiten haben solltest, kannst du dir die Erklärung nochmal ansehen. Beginnen möchte ich mit dem größten gemeinsamen Teiler. Dieser wird auch abgekürzt als GGT. Wie der Name schon verrät, wird hier der größte Teiler gesucht, den zwei oder mehr Zahlen gemeinsam haben. Das zeige ich dir nun anhand eines Beispiels. Als erstes suchen wir den größten gemeinsamen Teiler der Zahlen 6 und 15. Um den größten gemeinsamen Teiler herausfinden zu können, musst du folgende zwei Schritte machen. Erstens, finde alle Teiler der Zahlen, in diesem Fall der Zahlen 6 und 15, und schreibe dazu am besten die Teilermengen von 6 und 15 untereinander. Die Teiler der Zahl 6 sind 1, 2, 3 und 6 und die Teiler der Zahl 15 sind 1, 3, 5 und 15. Im zweiten Schritt sollst du die beiden Teilermengen vergleichen. Hast du schon herausgefunden, welche Teiler sie gemeinsam haben? Die beiden Zahlen sind jeweils durch 1 und durch 3 teilbar. 3 ist die größere Zahl. Daher ist 3 auch der größte gemeinsame Teiler. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du den größten gemeinsamen Teiler anschreiben kannst. Jetzt bist du an der Reihe. Finde den größten gemeinsamen Teiler der Zahlen 15 und 30. Schreibe als erstes die Teilermengen der beiden Zahlen an und vergleiche diese im Anschluss. Pausiere jetzt das Video, nimm dir Stift und Papier und los geht's. Nicht schummeln, versuche es wirklich allein zu lösen. Da bist du wieder. Vergleiche jetzt deine Ergebnisse mit Hilfe der eingeblendeten Lösung. Hast du dieselben Teilermengen gefunden? Gemeinsam haben sie die Teiler 1, 3, 5 und 15. Der größte gemeinsame Teiler ist daher 15. Kommen wir nun zum kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Das kleinste gemeinsame Vielfache wird abgekürzt mit KGV. Auch hier steckt die Erklärung schon im Begriff. Wir suchen jetzt das kleinste Vielfache, das zwei oder mehr Zahlen gemeinsam haben. Auch das zeige ich dir wieder anhand eines Beispiels. Als erstes suchen wir das kleinste gemeinsame Vielfache der Zahlen 5 und 6. Ich zeige dir nun in zwei Schritten, wie du das kleinste gemeinsame Vielfache bestimmen kannst. Als erstes Schreibe die vielfachen Mengen der beiden Zahlen auf. Hier habe ich die ersten zwölf Vielfache von 5 und von 6 aufgeschrieben. Ich hoffe, ich finde unter den ersten zwölf Vielfachen schon gemeinsame Vielfache. Im zweiten Schritt vergleichen wir die Vielfachen Mengen der beiden Zahlen. Hast du schon herausgefunden, welche Vielfache sie gemeinsam haben? Unter den ersten zwölf Vielfachen gibt es zwei gemeinsame, nämlich 30 und 60. Das kleinste gemeinsame Vielfache ist daher 30. Jetzt bist du an der Reihe. Finde das kleinste gemeinsame Vielfache der Zahlen 6 und 9. Schreibe als erstes die Vielfachen der beiden Zahlen an. Probiere aus, ob du bereits unter den ersten 6 Vielfache gemeinsamer findest. Als zweites vergleiche die beiden Mengen wieder miteinander. Pausiere jetzt das Video, nimm dir Stift und Papier und los geht's. Nicht schummeln, versuche es wirklich allein zu lösen. Da bist du wieder. Vergleiche jetzt deine Ergebnisse mit Hilfe der eingeblendeten Lösung. Hast du dieselben Vielfachenmengen gefunden? Gemeinsam haben sie die Vielfachen 18 und 36. Daher ist das kleinste gemeinsame Vielfache von 6 und 9 18. Im nächsten Video zeige ich dir, wie der größte gemeinsame Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache Hilfe der Primfaktorenzerlegung ermittelt werden kann. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dann!